Oh, ähm, hallo René, wir sind auf dem hallo. Symphony Summit in Hamburg ähm, am 9. September 2013 und ich habe hier kennengelernt und wollte dich fragen, kannst du dich erstmal vorstellen? Ja, also ich bin der René Gust, ich äh, wohne momentan in Berlin. Ich äh, habe da 2007 angefangen, äh, Medieninformatikstudium äh, äh, zu absolvieren. Und ähm, ja bin seit 2007 auch äh, selbstständig und mache halt im PHP-Webbereich äh, äh, so Projekte. Mhm. Okay, und wie lange machst du Symphony? Symphony 1 habe ich jetzt angefangen, so vor zwei, zweieinhalb Jahren, äh, mhm. mir das anzugucken, weil ein Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat und äh, genau, seitdem mache ich Projekte damit. Okay, ja. Und der Sprung von Symphony 1 zu Symphony 2 ist, mhm. das, das ist ein großer Sprung, oder? Es ist halt schon, äh, da ist halt sehr viele komplizierte Kom ähm, Komponenten dabei. So, die äh, die Symfony Entwickler haben halt schon irgendwie äh, sich äh, umgeguckt in dem professionellen Bereich äh, Java und so haben da einige Konzepte übernommen und das ist halt schon für jemanden, der aus der Webentwicklung kommt und sich das halt äh, alleine beigebracht hat, schon eine gewisse Lernkurve. Ja. Ja, ja. Okay. Was ist für dich das Schwierigste? Also das Gibt es ein Konzept, das besonders schwierig ist ähm, zu meistern? Also oder alles? Es ist halt bei sehr vielen bundles irgendwie äh, schon eine große Komplexität äh, mhm. vorhanden. So, also wenn man sich das ganze Caching irgendwie anguckt, äh, da wo man halt äh, das ganze HTTP-Caching irgendwie benutzen kann, äh, das braucht halt schon eine gewisse Zeit, um sich daran einzuarbeiten yeah. einfach. Okay. Und wenn das alles sehr kompliziert ist, höre ich auch von anderen Leuten, hm. ähm, es gibt aber dennoch Vorteile für Entwickler und wieso tut man sich diese ganzen Komplexität an? Naja, der äh, größte Grund ist natürlich irgendwie, um Standards zu schaffen irgendwie. Einfach, ja. dass man halt innerhalb von äh, Projekten irgendwie... Äh, Standards hat, äh, wo halt jeder ungefähr weiß, wo er einzusetzen hat und äh, dass man sich einfach auf Standards einigt. So. Okay. Also ist das also für Teamarbeit ist das besonders mhm. richtig? Das hauptsächlich, das, hauptsächlich ja. für Teamarbeit, aber auch wenn man äh, einzeln äh, Projekte macht, das ist es halt. Mhm. Äh, Symphonie, ich weiß jetzt nicht, wann äh, die Symphonie wann Fabian das angefangen hatte, ähm, aber man merkt halt in dem Framework, da sind so viele kleine ähm, ähm, kleine Sachen, zum Beispiel das Form Framework, äh, wo man irgendwie sich äh, wochenlang irgendwie mit auseinandersetzen müsste, wenn man das alles äh, von, von der Basis aus äh, programmieren möchte. Und äh, es ist einfach cool, dass man halt so, so ein Framework hat, äh, was man jederzeit wieder verwenden kann. Und dass es halt schon sowas gibt. Okay. Also die Lernkurve ist einigermaßen steil, aber wenn man einmal drin ist, dann also äh, ich würde nicht sagen, dass die, dass die Lernkurve bei Symphonie steil ist. Also man kann auch, äh, wenn man keine Symphoniekenntnisse hat, äh, da auch relativ äh, leicht, schnell äh, zu Erfolgen kommen. Ja. Das ist ja auch das Coole an, an Symfony, dass es halt super dokumentiert ist, dass es da äh, super Tutorials gibt. Ähm, einfach da auf äh, Documentation bei Symphony gucken und äh, da äh, findet man sich schnell recht. Okay. Okay. Und ähm, jetzt zur Community in Berlin, bist du da aktiv in der Community? Gehst du auf die User Group und so? Oder? Ich bin bis jetzt noch nicht so in, den, äh, in der Community äh, drin, nein. Okay. Klar. Kannst du das irgendwie einschätzen? Ist das besonders aktiv in Berlin die Symphony Community, Oder ist es erst das kann ich äh, ehrlich Empfänger. gesagt nicht so richtig einschätzen. Nein. Ja. Okay. Und ähm, also wenn du nach äh, Ressourcen suchst, also wenn du nach Hilfe suchst mhm. äh, mit Symphonie. Äh, wenn es irgendwas nicht klar ist oder wenn es fehlende Dokumentation ist. Okay. Gibt es Leute da, mit denen man sich in Verbindung setzen kann? Und wie, wie macht man das? Ähm, also, ich habe halt äh, das Glück, äh, einen Freund zu haben, der da schon seit ja. Jahren irgendwie ja. auch äh, committed äh, Und äh, von daher spreche ich ihn einfach dann nochmal an. Äh, aber ich denke mal, äh, ich. ich Dadurch, dass ich noch nicht das Bedürfnis hatte, irgendwie mhm. jemand anderes anzusprechen, weiß ich das nicht so genau. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da äh, einfach in den, äh, dass es da Mailinglisten gibt und ja. äh, Foren. Äh, da muss man einfach nur auf Symphony kommen und gucken. Ja, äh, da findet ja, man ja, sicherlich. Ja okay, ja. In Berlin gibt es alles. Das ja. ja, dann vielen Dank für das Interview und viel Spaß noch. Ich hoffe, dass du viel lernst. Und äh, ja, Dankeschön. Ich danke dir.